Servus im Land der Tausendteiche. Dankeschön. Flüchtlinge, herzlich Dankeschön. willkommen. Dankeschön. Servus und willkommen. Danke Schön, dass Sie da sind. Danke. Herzlich willkommen. Dankeschön. Grüß Gott. Dankeschön. Herzlich willkommen. Danke. Wir helfen. Dankeschön. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen. <lacht> Refugees welcome. Mensch ist Mensch. Ach so, ja, stimmt.